Hallo, ich bin äh, Brigitte Kunzi, ich komme aus äh, Kamerun. Ich heiße Gimeli äh, Fofier, ich komme aus Kamerun, aber ich lebe in Berlin seit äh, drei Jahren. gestern hat die polizei äh, bei uns äh, geklingelt und äh, ja weil jemand hat äh, ihnen angerufen und sagt dass ausländer in äh, diesem rum äh, sind gestern abend das war ungefähr um 10 Uhr oder 10:30 Uhr 30, weiß ich nicht mehr genau wir haben ein sehr Ungewöhnliche Situation erlebt mit der Polizei. Weil am Anfang war die Polizei sehr äh, gefährlich. Die Polizei war da und ich hatte schon Angst, weil es ist zu viel mit äh, äh, so viel schlechte Sachen mit äh, Afrikanern hier mit Gewalt. Das habe ich so viel mitbekommen und ich hatte Angst, dass die Polizei kann schießen oder äh, ich weiß nicht, ich habe mein Handy so gemacht und ich habe so gemacht und gleichzeitig äh, mein Kumpel Peggy ist zur Tür gegangen und in diesem Moment, wir haben äh, auch die, äh, das Klingel gehört. Ja, ich habe die Tür aufgerufen äh, ja, geöffnet und äh, hat die Polizei am Anfang erstmal mal äh, mein Handy äh, aufgenommen und hat gefragt, was machst du hier? Okay, äh, und ich würde gerne eine Antwort geben, aber das war nicht möglich, weil äh, ein Polizist hat meine Finger äh, aufgenommen und angefangen, meine Finger zu äh, dort umzudrehen, um genau. Und äh, das tut genau weh. Und ich habe gesagt, okay, äh, wie, ich kann sehr langsam erzählen, was wir hier äh, machen. Da, wo ist dein äh, Passport äh, oder Titel. Ich habe gesagt, okay, äh, ich, das ist alles ist, ist da. Ich kann äh, nicht langsam gehen, wenn sie meine äh, Finger umdrehen. Genau, und er hat nochmal gesagt, wo ist dein äh, Passport oder äh, Aufenthaltsitz? Ich habe nochmal gesagt, alles ist, äh, alles ist da. Er hat meine Hände ja, in meinen äh, Rücken so genommen und hat äh, das sehr stark umgedreht. Genau, und hat nochmal äh, immer dieselbe Frage gefragt. Ich habe gesagt, Entschuldigung, wir sind respektvoll Menschen. Er, er mag keine Gewalt, aber warum machen Sie das? Er sagt, hör auf, hör auf. So, die, diese Gewalt war nicht nur physisch, aber das war auch eine verbale, eine verbale Gewalt. Nochmal hat er mein Aufenthalt oder Passport gefragt und ich habe nur gesagt, es ist da aber sie sollen erstmal mal ruhig wir können ruhig, äh, langsam sprechen weil wir sind Menschen er hat deine die Hand stellen ja äh, er hat mir Hand gestellt wieso Hand genau hat mir Hand stellen und äh, ein Kollege hat mir auf den Wann genau es war so dem äh, ja und äh, das war dieselbe Frage und ein Kollege von ihm hatte meine Uh, uh, Aufenthaltszettel in meiner Jacke, in das Zimmer gefunden. Polizist, äh, den Ausweis von Peggy äh, genommen und er hat weitergegeben an vielleicht einen Chef oder äh, ich weiß nicht äh, genau. Und sie haben weiter ihn so äh, ge, gehalten. Und ich wollte sprechen, hör mal, äh, hör auf gesagt das ist du Ich habe gesagt ja das ist äh, mich sagt, okay wir sollen das äh, prüfen ich war mit äh, meinem freund richard er hat äh, auch seinen äh, passport äh, genommen und äh, er ist rausgegangen. Äh, äh, äh, gegangen und äh, danach äh, wenn äh, ein freund von äh, uns äh, die, die das äh, wohnung für uns organisieren hat gekommen ist er hat sehr schnell äh, diese Handstelle stelle genau nochmal ähm, aufgemacht so äh, äh, hinter diesem problem liegt eine klar Rassismusproblem. und was wäre wenn eine weiße ein europäer ein deutscher oder eine weiße person ist zur tür gekommen und äh, geöffnet hätte äh, äh, würden sie auch in so fest nehmen und mit dieser äh, Gewalt? Oder es geht um Hautfarbe? Das habe ich gefragt. Und äh, gerade Sachsen ist auch sehr bekannt für solche polizeiliche Gewalt, äh, äh, wie ich, ich erinnere an den Tod von, oder den Mord an Uri Gialo in Dessau und viele andere. Ähm, deswegen ist dieser Fall ein Fall, den wir sehr ernst nehmen. Leider ist es so, dass Rassaprofile in Deutschland quasi ist zwar nicht gesetzlich erlaubt, weil denn, denn das Grundgesetz sagt äh, verbietet das, äh, dass äh, jemand aufgrund ihrer, seiner Hautfarbe äh, diskriminiert, diskriminiert wird. Ähm, aber seit den äh, Ereignissen von Silvester äh, äh, in Köln erleben wir schwarze Menschen äh, immer wieder solche Szenen. Äh, dass wir rausgepickt werden oder besonders kontrolliert werden, weil wir ähm, nicht so aussehen wie normale Deutsche, wie äh, sogenannte Biodeutsche. Und das schmerzt. Und äh, wir wollen, dass wir zusammen friedlich miteinander leben, aber äh, diese Art von äh, von Rassismus oder überhaupt Rassismus im Allgemeinen muss unterbunden werden. Was ist gestern passiert, ist äh, unglaublich für äh, dieses Land. Deswegen fordere ich alle Beteiligten und darüber hinaus auf, ähm, Protestbriefe zu schreiben an Polizeipräsidium der Leipziger Polizei, der Stadt, Stadt Leipzig und äh, Sächsische Landtag.